Leute, ich bin's Conny und heute verschenke ich ein paar Pets an meine Livestream-Zuschauer in Pet Latto X. Vergesst nicht das Video zu liken und viel Spaß. Als nächstes hätten wir dann Joni. Joni kriegt natürlich auch ein paar Pets von mir. So. so. du kriegst dann von mir zwei Rainbow Axolotus. Leute, wenn ihr in den Chat rein spammt, dann werdet ihr getimeoutet. Warum checkt ihr das nicht? Nach Joni haben wir ähm, nett hatten wir schon. Oh, es gibt Probleme mit dem Chatfilter. Ja, Roblox ist schon wieder down. <lacht> okay. Amafy reggy ist hier noch drin. Okay, Reggie. Reggie, kriegst von mir auch noch ein paar Pets. Bitte sehr. Komm, und bei dir lege ich noch ein astral drauf, weil ich einfach mal... Der Meinung-Pin können wir mal machen, ne? Conny, kannst du einen anderen Server gehen? Bitte nein, weil ich noch nicht allen Leuten was geschenkt habe. So, die nächste Person ist dran. Wo bist du? Hier? Komm, ich geh mal zum... Ne, ich bleib hier, weil ich gleich noch ein paar Sachen fusen möchte. Und danach wäre Ole dran. Okay, Ole ist der nächste. Wo bist du? Ole, Ole, Ole. Da oben. Ich gucke immer nie oben. Zumindest gucke ich oben immer als letztes. Du brauchst mir nichts reinpacken, Ole. Danke. Kannst du einfach haben. So the Java Code 3. Okay, du bist dann der Nächste. Bist du hier? Du kriegst dann auch noch ein paar Pets von mir. Und Max Karl, du brauchst gar nicht schreiben, bitte geh in einen anderen Server. Du hast auf dem letzten Server schon Pets bekommen. Und pro Stream bekommt man von mir nur einmal Pets. So, machen wir so. Hier, bitte sehr. Viel Spaß mit den Pets. The Java Code. Und nach The Java Code sehe ich ganz viele Namen wieder doppelt. Doppelt, doppelt, doppelt. Das war's. Kartoffi könnte danach noch kommen. Mal gucken. Wenn ihr was in den Chat schreibt, dann bekommt ihr Pets. So ist das Leben. So, ich füße hier auf jeden Fall alles durch. Ab. Oh, das lohnt sich überhaupt nicht, die Dinger zu füßen, ne? Was ist, wenn ich die Dinger hier 10 äh, zehn, zehn hier von jeweils fuse? Nee, es lohnt sich gar nicht. Warum mache ich das? Das ist so eine Verschwendung, die Dinger jetzt zu füßen, die braucht man gar nicht. Das sind so nütz, äh, nutzlose Pets. Naja, aber ich muss sie loswerden, weil ich sie eben gehatcht habe. Und vielleicht kriege ich ja irgendwas Nützliches, was ich gut verschenken kann an euch. So, und dann hat äh, Future Trunks noch reingeschrieben. Du kriegst von mir dann natürlich auch noch ein paar Pets. Aber muss noch elf Sekunden warten. In den elf Sekunden kann ich noch ein bisschen was fusen. Komm, machen wir. Oder was ist, wenn ich 9 fuse, please? Ja, ist alles blöd. Keine Lust mehr zu fusen. Okay, Future Trunks, jetzt aber. Und du kriegst ein bisschen was von den Gefusten hier. <lacht> Nimm viel Spaß damit. Was? Cancel, du wolltest die nicht? Okay, dann nicht. Dann ist als nächstes Kartoffel dran. Hi Conny, liebe deine Videos, mach weiter so. Yo, ich versuche meine Videos auch besser zu machen, aber ich habe leider nicht so viel Zeit, in, die ich in meine Videos stecken kann. Das finde ich echt schade. Ich wünschte, ich könnte mehr Zeit reinstecken, damit die Videos besser werden, aber das kommt dann irgendwann. Was wirst du alles noch spielen? Auf jeden Fall noch so eine komische Ball-Hobby, die mir Roblox Felix empfohlen hat. Und den Rest mal gucken, ob ich noch Zeit habe, weil ich kann auch nicht ewig streamen. Nein, bei mir kam nichts. Okay. Future Trunks, dann machen wir nochmal. Ich habe dir die Dinger hier reingepackt. Und hiervon habe ich dir welche reingepackt. Dann viel Spaß damit. Und sonst hat niemand Neues reingeschrieben. Also werde ich gleich den Server wechseln, damit ihr auch nochmal neue Chancen bekommt, hier nachzujoinen. Wann kommt Hide and Seek? Wahrscheinlich erst nächsten Monat, weil das ist ein sehr aufwendiges Video. Wir haben es zwar schon aufgenommen, aber das dauert. Yo, dann gehe ich da rein. Kannst du maybe Ninja Legends spielen? Ninja Legends interessiert mich nicht so wirklich. Es tut mir leid, das spiele ich wahrscheinlich nicht. So, Zeit kann ich aber nutzen. Ich kann ein paar Pets hier Gold machen, weil wenn ich diese, die Pets hier, wenn ich die Gold mache, dann kann ich die wenigstens gut fusen. Und das wollten wir ja zumindest annehmen dass wir hier ein bisschen was zum Fusen haben, damit ich ein bisschen was zum Verschenken habe. Immer das Struggle, wenn man Pets verschenken will, dass man sie erstmal besorgen muss. Warum kommt Hide and Seek so spät? Hide and Seek kommt so spät, weil Roblox Felix muss erstens Aufnahmen von ganz vielen verschiedenen Leuten verarbeiten. Das ist sehr viel mehr Aufwand. Und er muss das Video natürlich auch interessant schneiden. Das kostet sehr viel Zeit. Noch nie was bekommen. Ja, es gibt viele, die noch nie was bekommen haben. Weil leider hat Pet Simulator X ein hohes Spielerlimit. So. Dann trade ich mal als erstes Brocken Scully Cool an. So. Du bekommst von mir dann äh, noch so ein Axolotus. Kommt auch so ein Hydra Axolotl. Warum nicht? Kennst du einen Bappe? Äh, Fußballspieler wahrscheinlich? Wahrscheinlich ein Fußballspieler. Not your Habibi. Du bist der Nächste. Okay. Wasim... Oh, ich, ich kannte einen, in meiner Klasse war jemand, der hieß Wasim. der war voll der Ehrenmann. Ich frag mich, was aus ihm geworden ist. Ich bin mit dem in dieselbe Ausbildung gegangen. Und danach, also kurz bevor die Ausbildung vorbei war, hat er mich so gefragt, äh, Conny, was machst du eigentlich danach? Habe ich ihm erzählt, was ich danach mache? Dann waren erstmal so Sommerferien, sechs Wochen. Bin in eine andere Stadt gezogen. Komm in die neue Klasse und dann saß da auf einmal Wasim Und dann meint es mir, hallo Conny. <lacht> war eine schöne Zeit. Okay, danach Mini-Paluten, 24.11. Natürlich kriegst du auch noch ein paar Pets. So, du bekommst dann von mir auch noch Axolotus und Astral Axolotl. Warum denn nicht? Bitte sehr. Ja, Fußballspieler. Okay, dann, dann hatte ich es richtig in Erinnerung. Aber ich kenne mich mit Fußballspielern nicht so gut aus. Wie gesagt, ich spiele es lieber selber, als es zu gucken. So, dann haben wir noch Jan OP 66666666. Hat gerade jemand gesprochen? Bin ich nicht mehr alleine auf Discord? Ja, aber jemand redet sehr schlecht. Äh, Roblox Felix, nimm mal dein Mikrofon an den Mund, bevor du redest. Peinlich. <lacht> Man hört ihn einfach gar nicht. Ähm, danke für die astral Axolotte. Da habe ich was zum Verschenken. Vielen Dank. Ähm, ich lege noch einen Axolotus rauf. Okay, also willst du... Fuchs, du musst mal dein Mikrofon fixen. Das macht gerade so Krr Geräusche. Okay, danke für die Pets, I guess. So, äh, Conny, äh, Ist dir aufgefallen, dass dir eine Person 100 Millionen Gems gegeben hat? Oh nein, das ist mir gar nicht aufgefallen. LOL. ist mir wirklich nicht aufgefallen. Mini-Paluten-XXX-Demon wäre als nächstes dran. Dann kriegst du auch die nächsten Pets. So, kannst du einen haben... Und so ein haben. Bitte sehr. Kann ich ein paar oder Astral-Axolotl for free? Ich äh, kann dich in meine Bank einladen. Ähm, kannst mich in die Bank einladen, aber ich glaube, meine Bankeinladungen sind voll. Und ich habe gar nicht so viele Pets. Ich habe ja heute die Pets alle erfarmt, die ich verschenken kann. Uh, Mr. Berliner ist der nächste. Okay, Mr. Berliner. So. Pony, find du bist richtig nett. Ja, nur weil du mich noch nicht böse erlebt hast. Ich kann ihm nicht ziemlich böse werden. Fuchs kann das bestätigen. So, Mr. Berliner hat ziemlich viel geschrieben. Hört bitte auf, so zu spammen. Wenn, wenn ihr in Zukunft so spammt, kannst sein, dass ich euch blockiere. Wenn ich schlechte Laune habe, dann mache ich das, ohne was zu sagen. Wir alle rich sind. Okay, dann gibt es noch irgendjemanden, den ich vielleicht übersehen habe. Marlon. Marlon, natürlich kannst du was. Du hast deine Trades aber auf Friends Only. Marlon, dann stell deine Trades mal auf öffentlich und schreib nochmal rein, sobald du sie das getan hast. Dann kriegst du von mir ein paar Pets. Ihr fragt euch sicher, warum machst du diese Pets jetzt Rainbow? Weil ich das Gefühl habe, wenn ich die in Gold fuse, so, kommt dabei nichts raus. So, Marlon hat immer noch nichts reingeschrieben. Doch, er hat ein zweites Mal kann ich geschrieben. So, Marlon, dann musst du auch annehmen. Und kriegst von mir dann noch einen Axolotus. Ein paar fancy Axolotl hier und so einen hier davon. Und dann kann ich gleich wieder den Server wechseln, damit ihr nochmal die Chance bekommt, reinzukommen. Das ist dann aber auch die letzte Sitzung, weil dann möchte ich auch mal andere Spiele spielen. So, dann wechseln wir den Server. Und ich hoffe, ihr schafft das jetzt, mehr nachzujoinen. Ich warte nochmal ein bisschen, damit ihr die Chance habt, mit euch vorzubereiten. Jetzt kann ich auch wieder hier raufklicken Hier oben sind die drei Punkte. Dann müsst ihr auf Folgen gehen. Folgen steht bei mir nicht, weil ich mir selbst nicht folgen kann. Wenn ihr mir folgt, müsst ihr die Seite noch ein paar Mal neu laden. Bis da dann da steht, beitreten. Wow, diese Pads. Ja, so coole Pads, nicht wahr? Wo ist hier? So, dann kann ich jetzt wieder auf einen leeren Server gehen. Und ich hoffe, dass es ein paar von euch wieder reinschaffen. Oh, ich wünschte, ich könnte daily streamen. Dann könnte ich auch mal so ein ich spiel eure spiele Streamen machen. Das wäre ziemlich cool. Ah, also nicht Upgrade, sondern an die Fuse-Maschine wollte ich gehen. So, Fuse-Pads. Und dann fuse ich einfach alles, was ich hier habe. Unable to fuse Pads? Als ob ich da so einen für bekomme. Was soll das denn? Meinetwegen. Unable to fuse Pads. Okay. Warum kann ich die nicht fusen? Jetzt kann ich die fusen, okay. Jetzt kann ich fusen. Ja, fusen. Fuchs, was hältst du von fusen? Äh, ganz okay in dem Update. Ich finde Fusen richtig anstrengend in dem Update. In den meisten Kombinationen kommen schlechte Pets raus. Das gefällt mir nicht. Ganz ziemlich gut sogar. Okay. ich habe das Gefühl, dass äh, fast bessere Sachen als bei den letzten Updates rauskommt. Dieses Mal. Mmh, ja, du bist aber auch doof. Ge ja. Und. So. Jedes Mal, wenn ich join will, geht's nicht. Ja, leider kann es nicht jeder immer reinschaffen. Okay, dann, ihr müsst mir, wie gesagt, Nachrichten äh, in den Roblox-Chat schreiben, wenn ihr von mir Pets haben möchtet. Äh, ich kann nicht reden. Wenn ihr von mir Pets haben möchtet. Aber bitte auch nur eine Nachricht. Äh, Armafy, du bist wieder drin, trotzdem kriegst du nichts, weil du hast schon in der letzten Runde was bekommen. Und falls nicht, dann tut es mir leid, aber ich habe deinen Namen sehr aus... Ich kann mich sehr genau daran erinnern, wie ich deinen Namen mehrfach vorgelesen habe. hast du dann Pech. Mhm. Ich habe echt nicht mehr viele Pets. Oh Gott. Weißt du, ich ja, habe hab schon Axolotus verschenkt, weil ich nicht so viele habe. Weißt du, ich legt ihr in die Bank. Oh, das ist nett. Dann kann ich ein bisschen mehr verschenken. Malen? Warte, du verschenkst Dark mit der Hackpads? Ja. Ja, warum nicht? Ich muss ja irgendwas noch rauflegen, damit es nicht zu billig ist. Was ich verschenke. Du bist so, so weit gekommen. Malin kommt hat. mir bekannt vor, aber ich kann es nicht hundertprozentig sagen. Ich glaube aber nicht, dass. Ich glaube, das war Malon auf dem letzten Server. Deswegen, Malin, stell mal deine Trades auf öffentlich, damit ich dich antraden kann und schreib dann nochmal was rein. Dann haben wir noch Valoletta. Okay, ich habe auch fast alles verschenkt, was ich habe. Ja, ist krass, wie viel man verschenkt, ne? Kann ich ein bisschen was reinlegen. Jo, das ist echt nett, weil mir gehen die Pets gerade aus. Aber das hier ist sowieso der letzte Server, auf den ich was verschenke, weil danach möchte ich noch diese Obby spielen, zu der du mir geraten hast. Ich habe dir nicht geraten. Ich habe nur gesagt, ich hatte Spaß dabei. Ja, das zählt für Die mich als Geraden. Die Ballobby, ja. Hm, wieso spielst nicht den Big-Brain-Simulator? Genau. Hm, mm, ne. Könnt mal wieder jemand reinschreiben? Hallo, Schokolade, endlich schreibt mal wieder jemand was in den Chat. Ich habe das Gefühl, ihr wollt einfach keine Pets haben. Ja. Please, 35 Millionen Gems. Ja, er kriegt nichts, weil er schon was bekommen hat. Wir blockieren. Okay. Ja, er hat's ein zweites Mal geschrieben, dann blockiere ich ihn. Wo haben wir Berliner? Wo ist Berliner? Hier. So, als nächstes Mr. X Junior 1. Kann ich ein Pet? Hm, ich überleg's mir noch, ob du ein Pet haben kannst. Nee. Aber 6404 Demon in Dark Matter Maschine. Ja. Ich nicht. Was? Also das ist keine 6404 Demon in der Dark Matter-Maschine. Also ich nicht. Ähm, wer war Und der nächste? Soll... Mr. X Junior 1. Ja. Und da muss ich gleich nochmal in die Bank gucken, ob da noch was drin ist, weil das sind jetzt meine letzten Axolotus Danke. Ein Empyrean Axolotl hatte ich auch noch nicht. So. Wenn du schon jedem was gegeben hast, darf man dann nochmal, wenn du noch Pets haben solltest. Nur im nächsten Stream, nicht in diesem Stream. Pro Stream kriegt jeder einmal Pets. So. In der Bank. Was liegt da jetzt alles drin? Uh, Astral Axolotl. Hm. Da unten sind sie. Gut. Nicht Deposit, sondern Withdraw. Da haben wir noch ein paar Axolotls. Die sollten dann für den Server auch reichen. So. Wir wollen mal nicht zu viel hier mitnehmen. Nein. So. Ja. Ja, ja. Schokolade, nimm mal in. Warum schreibt niemand mehr in den Chat, Leute? Wof wofür habe ich den Server gewechselt, wenn immer nur dieselben Leute in den Chat schreiben? Also wenn ihr noch nichts bekommen habt und in dem Roblox-Spiel drin seid, dann schreibt irgendwas in den Chat, damit ich euch antraden kann. Das hatte ich ja noch nie. Ich bin gerade eben erst auf den Server hier gewechselt. Normalerweise bleibe ich auf so einem Server so 10 Minuten mindestens. Was? Wow. Ja, weil ich allen Leute antraden möchte. Und da, da also früher war es immer so, dass die Leute auch brav rausgegangen sind und Leute nachgerutscht sind. Jetzt kommt gar nichts. Ja, es passiert nichts. Hä? Deswegen musst du jeden Block. Na gut, dann werden die letzten, äh, die letzten Axolotus, die ich habe, die gehen dann einfach an irgendwelche Banken. Ich habe noch nichts bekommen. Malin. Mh, hm, sollte auf öffentlich stellen. Das stimmt. Genau, Malin. Dann kriegst du noch. Bitte sehr. Ja, und die letzten Axolotus, die gehen dann an irgendwelche Banken. So ist das Leben. Ja, dann kannst du auch den Server wechseln. Nee, kann ich nicht, weil ich habe eben angekommen, König, dass das der letzte Server ist und ich danach ein anderes Spiel spiele. Wird auch Zeit, dass ich mal aufhöre hier mit Pets Simulator. CF Luca YouTube. Da gehen wir da mal rein, klauen ihm alle seine Pets und. <lacht> Das wäre ziemlich cool, wenn ich jetzt alle Pets klar würde. So, Conny enttarnt. Okay, hier kann ich wieder was reinpacken. So. Komm, du kriegst dann drei Axolotus. Lup, kann ich verlassen. Und nur weil ich mir irgendwie nicht sicher bin, irgendwie funktionieren die Banken immer noch nicht richtig. Anton, du musst aufpassen. Nicht zu viel in die Bank reinmachen. Wenn du eins. Ja, Pet ich über weiß, das Bank ist richtig Pet schlimm gewesen. Das hatte ich schon komplett zweimal. Kaputt. Dann musste ich den Server ja, wechseln. Ja, deswegen verschenke ich auch nicht mehr bei den Banken. Ja, aber jetzt sind die Pets sowieso weg. Das heißt, das war's jetzt. Perfekt. Dann ging's auch gerade so. Ja, also ich würde sagen... Ich hoffe, du hast aber auch Pets gescammt. Natürlich habe ich auch Pets gescamt. Das haben die Leute das nur nicht gesehen, weil ich dann Cut gesetzt habe. Ja. <lacht> Apropos <lacht> Cuts gesetzt, habt ihr schon den Stream geliked und abonniert? Wenn nein, dann ist jetzt genau. der perfekte Zeitpunkt dafür. Bis dann und ciao!